Hallo, Ich möchte heute gerne mit euch über das Thema Studium sprechen, denn ihr wisst ja, ich habe äh, letztes Jahr im Wintersemester, also im Oktober, wieder angefangen zu studieren. Ein zweites Mal, einen zweiten Bachelor. Und dazu kommen immer wieder viele Fragen, ähm, sowohl warum ich mich dazu entschieden habe, nochmal zu studieren, als auch was ich jetzt denn studiere und warum genau das. Und ähm, ich habe da auch schon einmal kurz auf Instagram drüber gesprochen und habe gemerkt, dass euer Interesse daran sehr, sehr groß ist. Und deswegen dachte ich mir, ich widme dem Thema doch mal ein Video, weil ich dazu einfach viel zu erzählen habe und mir da schon einige Gedanken natürlich drüber gemacht habe, bevor ich auch diese Entscheidung getroffen habe, die ich gerne einfach mal mit euch teilen möchte und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mit 18 Jahren mein erstes Bachelorstudium angefangen habe. Das habe ich dann mit 21 Jahren abgeschlossen und dann habe ich angefangen in einer Werbeagentur zu arbeiten und da war ich erst als Trainee angestellt und dann als Festangestellte sozusagen, also als Junior Account Managerin. Und ähm, vor dem Studium habe ich auch noch nach meinem Abi ein Jahr Pause gemacht, in dem ich auch Praktika gemacht habe und gereist bin und halt so dieses gap hier, was der inzwischen sehr geläufig ist. Also ich war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ich muss jetzt unbedingt nach dem ABI sofort mit Studium anfangen und alles so getaktet, sondern ich habe mir schon für meine, für mein Verständnis Zeit gelassen. Aber trotzdem war ich dann eben mit 23, als ich dann wirklich fest angestellt war, sozusagen im Arbeitsleben angekommen. Und theoretisch hätte ich mir eben dann, oder ich bin jetzt mal noch 23, also theoretisch gab es jetzt eigentlich gar nicht den Grund dafür, nochmal zu sagen, ich studiere nochmal, weil theoretisch war meine Ausbildung damit abgeschlossen. Und alleine diese Tatsache, dass ich mich eben nach meinem Bachelorstudium dazu entschieden habe, anzufangen zu arbeiten und dann mit 23 auch für diesen Job voll ausgebildet war, ähm, finde ich halt schon irgendwie krass, weil ich weiß nicht, wann ich mal in Rente gehen werde, vielleicht mit 80 oder wie auch immer, und... Diese Aussicht zu haben, ich fange jetzt mit 23 diesen Job an und bleibe dann darin oder wechsle auch nochmal. Aber das ist dann das eben, wie mein Leben aussieht, bis ich in 60 Jahren später oder wann auch immer in Rente gehe, ist schon ein bisschen mies. Äh, vor allem, wenn man dann denkt, hm, vielleicht bin ich mir auch mit diesem Job gar nicht so sicher. Und deswegen habe ich mir halt so gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also klar, da gibt es auch Herausforderungen und ich will wirklich nicht sagen, dass ich das alles schon konnte oder alles kann. Auf gar keinen Fall, aber wisst ihr, was ich meine? Irgendwie bin ich da so ein bisschen reingewachsen im Laufe meines Lebens und hätte ich mich eben dazu entschieden, da jetzt zu bleiben, hätte es mit Sicherheit auch noch Aufstiegsmöglichkeiten oder Möglichkeiten zur Veränderung gegeben, aber eben nicht mehr dieses, ich strenge jetzt nochmal mein Gehirn richtig an. Und ich weiß, dass mir das Spaß macht, mein Gehirn anzustrengen und deswegen habe ich eben die Entscheidung getroffen, dann nochmal zu studieren. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und die mir auf der einen Seite natürlich zeigt, dass man sich für mich interessiert und sich irgendwie um mich kümmert, was ja toll ist. Auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, genau das widerspiegelt, wie wir halt gepolt sind, ist, wofür machst du das? Möchtest du dann noch einen Master machen und einen Doktor oder möchtest du dann in die Wirtschaft und viel Geld verdienen? Möchtest du... Also was ist dein konkretes Ziel? Möchtest du ne, die nächste Nobelpreisträgerin werden oder was auch immer? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich sie selbst nicht weiß. Ich habe dieses Studium angefangen oder mich dazu entschieden, das Studium anzufangen, weil ich dachte, es würde mich interessieren und es würde mir Spaß machen. Und diese Vermutungen haben sich in den letzten zwei, drei Monaten, die ich jetzt studiere, definitiv bestätigt. Es macht mir Spaß, ich finde es ultra interessant und was ich am, mit am schönsten finde, ist irgendwie, dass ich merke, ich kann noch lernen, ich kann noch neue Themen in meinen Kopf kriegen, ich kann mich dafür interessieren, ich kann mich wirklich hinsetzen und mir das angucken und das irgendwie in meinen Kopf kriegen und ich merke schon in dieser kurzen Zeit, dass ich Informationen aufnehme dass sich mein Denken verändert, dass ich mich irgendwie weiterentwickle, dass ich dass dieses, diese neuen Informationen dann auch im Alltag anwenden kann. Und das ist einfach ein mega, mega cooles Gefühl meiner Meinung nach. Mein Wissen hat mit diesem Bachelorstudium, das ich mit 21 Jahren abgeschlossen habe, nicht gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, sondern ich bin aufnahmefähig. Allerdings treffen wir, wenn wir Abi gemacht haben oder auch nicht, also es gilt genauso auch für eine Ausbildung mit, also in jungen Jahren eine Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung, glaube ich meistens nicht aus dem Grund, ich möchte mich weiterbilden oder ich möchte ähm, ja, einfach irgendwie Sachen lernen, sondern ich glaube in den meisten Fällen ist der Grund dafür, ich möchte mal viel Geld verdienen oder ich möchte irgendwie erfolgreich sein im Job oder vielleicht auch einfach nur, ja, ich muss halt arbeiten, also mache ich das jetzt, um mein Leben finanzieren zu können. Was ja auch stimmt. Und ich merke jetzt aber, in meinem Umfeld gibt es gerade bestimmt, keine Ahnung, mindestens fünf Leute, die mir auf Anhieb einfallen, die sich eben mal zu was entschieden haben und die jetzt gerade merken, nee, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Es kann jetzt nicht sein, dass ich hier ähm, Werbung für Salami oder so mache, das möchte ich nicht unterstützen, weil inzwischen haben sich vielleicht auch meine Denkmuster oder meine Ansichten verändert. Und die gerade merken, hm, irgendwie muss ich mir noch mal was Neues überlegen oder nochmal was Neues angucken und sich dafür halt irgendwie rechtfertigen müssen. Und ich glaube, diese Frage, ja warum machst du das denn, was ist denn dein Ziel, ist so ein bisschen dieser Schubs zum Rechtfertigen. Wisst ihr, was ich meine? Und das macht es halt nicht einfacher, weil glaubt mir, wenn sich jemand dazu entscheidet mit... Weiß ich nicht, Ende 20, Mitte 30, Mitte 40, wann auch immer, einen neuen Weg einzuschlagen oder nochmal sich einem neuen Thema hinzugeben, ist das mit Sicherheit für diese Person keine leichte Entscheidung, und keine sichere Entscheidung. Aber ich glaube, wenn man sich das dann traut, dann sollte man die Person nicht noch mehr unter Druck setzen und ähm, die ganze Zeit halt so ein bisschen ja, fragen, warum, weshalb, wieso, wozu. Ja, das war so ein bisschen das, was ich sagen wollte. Also ich glaube, wir müssen generell einfach wegkommen von diesem Denken. Wir müssen unseren Lebenslauf möglichst optimal aufbauen und müssen uns möglichst früh für ein Thema oder einen Job entscheiden, äh, dem wir uns dann unser Leben lang verschreiben. Sondern ich glaube, wir sollten wirklich sehen, wie gut das auch sein kann, wenn man sich einfach breiter aufstellt, wenn man flexibel bleibt und wenn man... Ähm, ja, das macht, was man machen möchte, weil ich habe immer schon in meinem Leben die Erfahrung gemacht und ihr wahrscheinlich auch, dass man einfach dann auch darin besser ist, wenn man darauf Bock hat, was man macht. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Meinung dazu und freue mich sehr auf euer Feedback und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt zu Hause und ähm, bis bald. Ciao.